hallo und herzlich willkommen auf Redestone kraft -Down. heute wieder bei dem freefall tower und heute geht es hier um die technik also bei den Vote kam also wo ich geguckt habe leider kein Vote an daher habe ich mich jetzt entschieden die loren zu nehmen ach ich habe mich jetzt zum bauteam gemacht damit man ja damit man nicht auf der seite die ganze Spielzeuge sehen kann also das muss ich muss das immer wegmachen, das ist mehr Arbeit. Naja. Also wir machen das mit den Loren heute. Ja. Also es wird so funktionieren. Die Loren spawnen hier. Wenn dann so irgendwie hoch, so hoch. Und danach sind sie oben, bleiben kurz und danach was. Und ja. Natürlich kann ich jetzt nicht mehr anfangen Ah, ja, logischerweise ist bei Lava einmal ein Lava oh. Oh. Ja Dann hole ich mir mal ein Mal ein, so einen Minecraft, oder? natürlich in einem Bildschirmaufnahme, was gemacht dann ah, ist ja egal. Also ihr seht jetzt wahrscheinlich nicht, was ich mache. Ja, also, ich kann es euch erklären, wie das dann so funktioniert. Also es wird ein Armor Stand gespawnt, auf den also auf den eine Lore ist und ja, und der -Stand teleportiert dann die Lore sozusagen hoch. dessen Marker und uh, das Spawn finden so dann okay denn, dann spawnen wir mal hier in Minecraft hin mal gucken wie es aussehen wird ja man kann es auch nicht verschieben kann sich reinsetzen ja dann wenn es anders bevor ach mist ähm um. ja das war's mal wieder komplett jetzt erstmal das in der konsole ausführen natürlich ja okay und bevor eins was weg ja okay Uh, so sturm v sturm v, v. warum mache ich das eigentlich so warum mache ich das nicht so weiß keiner, aber egal jetzt schon direkt die Commands alle An das wieder zu. Ich muss aber mal einen zum Test ausführen. Oh. Ja, jetzt weiß man jetzt schon wieder. jetzt kann es sich verkauern. So, jetzt ist es weg. Mit den Stufen hätte ich dann andere Probleme, und hätte ich, dann habe ich auch Probleme, wie er dann, dann hoch geht und wie die runterfallen. Ups. Und, wieder hin. So. und jetzt, äh, dann das Alle gespawnt worden, glaube ich. Jetzt heißt es mal gucken gehen. Ne, sind keine gespawnt. Oh, ich habe das weiß der da noch vergessen. So, das war definitiv zu kurz. Jetzt aber welche gespawnt. Ja. wenn das oh, so. also wenn die Fakte dann angeht weil kurz danach was ausgeführt werden ausgeführt werden tp.e e tag gleich free 1 0.7 verschrieben die Klaus so ein bisschen Genau so. Äh, Und 20, So. Okay, jetzt. Okay, ich glaube, da waren doch noch ein bisschen, da habe ich glaube ich doch ein bisschen zu viele Mike gespawnt. Okay, also ich lasse lieber nur mal einen als fahren. So. Oh. Ach, die sind ja falsch rotiert. Mist. Okay, ich muss noch was sehen, was, was ihr nicht seht, mal wieder. Um. Wie mache ich denn diese Rotation? Ja, soll ich mal überlegen. Vielleicht muss ich den Arm aus der Dia drehen. 90 Grad drehe ich das mal. Na, ist fast nicht mein Mönch hier Nein, sind wir noch falsch rum. da 90 Grad. Ups. No. Ups. Nee. Ah, gut, dann kein Plan, wie ich das mache soll. Aber erstmal kill ich alle, also, die nerven mich schon ein bisschen. So jetzt sind sie weg. Aber jetzt hast du mal überlegen, wie ich die hier am besten rotiere. Dann muss ich den ja auf voll 2 geben als Tag, dass ich die dann teleportieren kann. Dann gehe ich den halt Freefall 0. E, E, Tag ist gleich voll. 0 e hier. Hier, 90 So, das muss jetzt aber klappen, eigentlich. Achso, ich muss es ja noch da und mittlerweile zur Fackel machen. Ach, oh, Mann. super und für die so um. Ich habe Dings zu viel gemacht, okay. So, jetzt aber. Jetzt kommen wir zur Technik, die den dann ein bisschen hoch befördert, also die den hoch macht, aber das sollte erst ein bisschen später kommen. Hier haben wir jetzt ein bisschen Platz. Wir machen erstmal die mal kurz. das aktivesensor äh, tp et i tag ist 1 0.3 nein, ob wir nicht so wenn das aktivesensor dann so ein normaler Kommandoblock ausgeführt wenn der sagt et gleich 1 voll, voll, okay dann heißt es jetzt mal starten okay ich fand nicht so warum war denn nicht so weil irgendwas nicht stimmt ach so natürlich weil ich vergessen habe. Mal lieber den Startknopf jetzt als erst. Der wird hier sein. Nein, wird nicht. Der wird dann hier so sein. Tim wird wahrscheinlich noch. Werde ich wahrscheinlich noch dekorieren. Ein bisschen. Oder doch so kann man es doch machen. Sieht auch gar nicht so übel aus. ich bin schon runter. So. <lacht> Jetzt sind da ganz viele Maikas. Oh, <lacht> und tschüss. <lacht> okay, also, ihr seht, da muss man ein bisschen schätzen. Naja, wir ging das schon noch hin. Also hier sollen als erstes alle gekillt werden. Let's eat tag, disgust. So. Freefall 0. Freefall 1. Und der Normal-Freefall. Ja. Wow. Das mir gefällt. Geil. Gento. Okay. <lacht> ja gut, das war wohl nichts. <lacht> okay, also. <lacht> also, jetzt wisst ihr, was passiert, wenn man einen Freifighter fährt Man stirbt danach, auf jeden Fall. Boah, hier sind die ein bisschen gewachsen. Na Naja, auf jeden Fall. Haben wir schon mal die Loren da. So, und im nächsten Video erfahrt ihr, wie man den Falldamage ausmacht. Aus. Okay, ich hoffe ihr wisst, was ich meine. Wie man den Fall Falldamage ausmacht. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Und ciao. Leute.